Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andi p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir den ja, Champ Cup nicht abgeschlossen. Die Vorrunde, die Finalrunde nehme ich mal an ne? des Champ Cups. Wir haben gegen ähm, Seida und Roy gekämpft. Beide waren ganz schön stark und haben uns voll gegeben. Aber wir haben noch gewonnen im letzten Moment. Ich habe meine Pokémon noch ein ganz klein bisschen trainiert. Ich habe den letzten Part und meine Items und Attacken und alles Mögliche noch so mal geändert. Also ein paar kleine Modifikationen gemacht. Ich genieße Einzigen, der auf Level 55 jetzt, alle sind Level 54. glaubt glaube, mal habe ich Steinhagel beigebracht. Ihn habe ich wende beigebracht. Ähm, ich habe abgangs beigebracht. Donnerwelle habe ich mal mein Kasam beigebracht und die Diebitsprost. Ja, hab ich habe Sturzburg beigebracht und Steinager, glaube ich, ne? Alles kann und ja, wie gesagt, alle sind LL 54 bis auf Level 55 ist ja Starter und so. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und knöpfen uns jetzt den und vor hoffentlich außer jetzt kommt wieder irgendwie was komplett anderes. Und ja, weil so ist es bisher die ganze Zeit gelaufen. Ne? Wir dachten, wir kämpfen jetzt hier gegen den und dann man da gegen irgendwas anderes dann kommen die arena leiter und so und ja mal gucken wie es jetzt weitergeht äh. gut dann zeig mal ich hoffe wir kämpfen jetzt gegen die kann er nicht immer noch weiter hinaus hinauszögern nee. so alles klar da steht er schon alles klar Ei. spürst du das den kontrast zwischen den kühlen ansprungen hier auf dem platz und den überkochenden gefühlen auf den zuschauerigen ich liebe beides du mich auch aber denk daran dass nicht alle zuschauer hier im stadion auf deiner seite sind es mag grausam klingen aber manche von ihnen wollen nichts mehr als dich verlieren zu sehen der gedanke daran ist furchteinflößen für mich gibt es nichts größeres als diese angst ins gesicht zu sehen und gemeinsam mit meinem team allen zu zeigen was wir drauf haben ich liebe es, alle Erwartungen zu zerschmettern und den Sieg an mich zu erreichen. Meine Pokémon sind ganz schön unruhig in ihren Bällen. Sie wollen nicht endlich kämpfen. Gleich ist es soweit. It's Champ Time. Ich bin der Leon, der Champ der Galarregion. Zusammen mit meinem Partner Grug und an meinen anderen Pokémon habe ich Unmengen an Wissen und Erfahrung angehäuft. Genau aus diesem Grund werden wir auch gleich, dich gleich in die Tasche stecken. Und komm mal her ich habe mich so weit von vorbei da glaubst du gar nicht moment mal was zum da auf dem bildschirm sieht nur was ist das Na, jetzt werden wir schon wieder unterbrochen äh, hallo de leon und dann ihre ich habe soeben die finstere nacht eingeleitet um die zukunft kalas zu retten Was? aber leider wurden dabei gefährlich hohe mengen an energie freigesetzt Du Idiot. Es wäre nie so weit gekommen, wenn du bloß auf mich gehört hättest, die dieser voll Idiot. Ja, wir müssen schon wieder. Boah. Ich werde nie gegen den kämpfen, wenn das so weitergeht. und De dein Nero. Das war auch das stadion von Class City, oder? Was hat trost da eben getan? Ich habe keinen blassen Schimmer, als ich gestern mit ihm geredet habe, hat er völlig vergessen von irgendeinem Problem erzählt, das tausend Jahre in die Zukunft fliegt. Hat er etwa vor, diese Sache auf eigenes Faust zu lösen? Ich muss sofort nach Claus City, das ist meine Pflicht als Champ. Hätte ich gestern versucht, Rosé besser zu verstehen, wäre nichts passiert. Ich bin für die Situation mitverantwortlich, also muss ich auch etwas dagegen unternehmen. Ich werde mich um die Sache kümmern. Ist Champ Time der hey, erwartet, und du war. Und weg ist er. Wetten, dass er sich auf dem Weg nach Costetilo wieder verläuft. Ich muss meinem Bruder irgendwie helfen. Aber wie? Ich war ja nicht mal stark genug, um dich zu besiegen, Danilo. Ja, ich helfe dir. Danke, aber wie? Moment. wo meinte, er hat die finstere Nacht eingeleitet, stimmt's? Das ist doch dieses Ereignis aus den Legenden, als plötzlich der Himmel total dunkel wurde. Wie kann er so also etwas einleiten? Und woher kenne ich den Begriff gleich mal Aus Engine City, von der hellen statue ja, wollen wir das erstmal von der Heldenstatue, ne? Ah, jetzt erinnere ich mich. Sanja hat uns von der Heldenstatue in Engine City davon erzählt. Inzwischen sind wir natürlich schlauer. Wir wissen jetzt, dass es zwei Helden gab, die mit dem Pokémon des Schwerts und den Schildes die Finsternacht beendeten. Weißt du was? Irgendwas sagt mir, dass wir diese zwei Pokémon suchen sollten. ich denkst du, wo wir sie finden könnten, nero Keine Ahnung. Im Schlummerwald? Da haben wir die ja letztes Mal gesehen. Bingo im Schlummerwald. Dieses rätselhafte Pokémon, gegen das du dort gekämpft hast, war in Wirklichkeit bestimmt eins der beiden schlummernden Pokémon. Also los, worauf warten wir noch? Ich werde im Schlummerwald finden wir Hilfe. Okay, wird wohl nichts das hatte ich heute so Heiligabend, Champ äh, werde. Danke, Deleon. Dann haben wir Waifu. Den neuen Cape. Nee, Oman. nee auch nicht. Kittel, mein Gott hoch was macht ihr denn hier? Danirol, sagt Sag jetzt bloß nicht, Danilo hat das Champ-Match sausen lassen. weißt du etwa noch nicht da, Herr sania Ja, nee, Präsident Rosé hat das Turnier unterbrochen. Es herrscht ein riesiges Chaos. einmal Was sagen Sie? Da? Ist das wahr? Ich habe es eben im warten und um ein paar Nachforschungen anzustellen. Das ist, ist alles völlig an mir vorbeigegangen. Erzählen Sie mir bitte mehr. Also, da wäre zuerst diese schwarze Wirbel, der. Über dem klaus eigentlich entschieden ist, wir nannten wie nannte der Liga-Präsident ihn noch gleich? Ach ja, die finstere Nacht das war ein heilloses Durcheinander, sag ich dir, aber darüber mache ich mir keine Sorgen. Unser unschlagbarer Champ kriegt die Sache schon wieder in den Griff, da bin ich mir sicher. Stopp, halt Pause. Haben Sie gerade finstere Nacht gesagt? So hieß der Schwarzwebel, der vor langer, langer Zeit beinahe ganz Galar zerstört hätte. Aber eins verstehe ich nicht, was wird euch ausgerechnet hier, Daniro. Äh, wir suchen das Pokémon des Schwerts. Wenn die Legende stimmt. Ist es denn, ist es denn, Pokémon des Schwerts und des Schilds damals gelungen, die finster Nacht zu bezwingen? Das zeigt, sie könnten uns vielleicht dabei helfen, den Wirbel loszuwerden. Okay, ich bin dabei. Nehmt das und geht schon mal in den Schlummerwald. Ich komme so schnell ich kann nach. Es gibt ja noch eine Sache, die ich vorher muss. top lieber. alter. Wie schwach hältst du uns eigentlich? Tschüss. Was du hast tun, musst mein Junge. Du bist jetzt schließlich ein waschichter Pokémon Trainer. Ich bin Pokémon Meister. Dein Hero. Es gibt keine Garantie, dass wir diesmal von diesen seltsamen Nebel verschont bleiben. Aber selbst wenn wir unsere Pokémon sind äh, inzwischen viel stärker als damals. Uns kriegst du schnell niemand klein ich möchte überlegen unser unser das abenteuer genau hier angefangen als wir versucht haben dieses Volley zu finden das nächste kapitel in der legende von hopp spielt auch wieder im schmau los geht's jetzt wird dran geklotzt da ist klar. so den so anders farb ich aus hier. unten also kein Shiny, ne? ich hoffe auch da kommt irgendwie so ein glitzer effekt oder irgend so was hey. weil hier so dunkel ist deswegen sehen das irgendwie so aus sei dann ein shiny pokémon nee, geht weg war ja, so weiter als bisher sind wir noch gar nicht gekommen ne? So, schon wieder die Musik. ist ja, klar. Ähm, okay. ist Ich wollte schon sagen, es sah jetzt so komisch aus. Ich dachte, er ist aber irgendwas, irgendwie so zwei Sicheln irgendwie hinter sich herzieht oder so. Im ersten Blick. Top Genesung. Hey, dich haben wir noch nicht. somnian erscheint aber er war wie stark seid ihr wir mal außerhalb unseres fangen mal mal versuchen pokémon zu fangen Ja, erstmal muss ich pennen dafür ne Kollege. Obwohl, weißt du was. Ein problem ist. ja, okay. ja. Problem ist, ich werde wahrscheinlich, wenn ich dem legendären Pokémon gegenüber trete und es wahrscheinlich fange, erst einmal wieder nicht danach speichern und das Pokémon dann offscreen noch einmal fangen, damit es irgendwann, weil nicht, wenn ich schon legendäres Pokémon fange, dann muss es auch irgendwie, weiß ich nicht, vernünftige Wesen und so haben und ja, ist jetzt nicht so, als könnte ich das manipulieren oder so, deswegen muss ich es schon, wenn ich es begegne, mit dem richtigen Wesen fangen. Für den Fall, dass ich jetzt mal irgendwie, weil ich nicht, competitive benutzen will. Heißt, wenn ich das hier on screen fange dann ist das nicht garantiert und ich werde dann wahrscheinlich oft gehen doch mal fangen mit einem vernünftigen wesen und so ne So. wir tun natürlich erst nein no. Dieses blöde fahrrad ey. ich kann damit nicht richtig lenken. ich habe ich wollte nach unten Fahren und dann macht nur so also einen ganzen Bogen irgendwie. Wie sind die Pokémon hier schwächer als hier vor? Wer ist das Ding? Noch mal bei Lebenorb. Leben. Ob und jetzt noch mal sagen, das ist eine TM, die will ich haben. Komme ich da hoch? Warum hat die Musik gerade also so umgeschwungen, um dann wieder aufzuhören? Ich nehme das soll so ein Zeichen sein, dass wir der richtigen Spur sind, ne? Oder? Muss beim Fahrrad jetzt kann ich nicht vernünftig lenken damit. So, warte mal hier. Phantomkraft. Äh, ach so, ja, das ist das, Goldra konnte. So. Wupp. Wupp. Hm. Okay. schon sagen da unten liegt doch was und hat hop das gibt's doch nicht der Leben ist ja noch dichter als damals du musst ja darauf schwören ähm. wo erd wo idelt. Da sind sie. Das müssen die Pokémon des Schwerts und Pokémon des Schildes sein. latschen einfach so, schildliche Gegend. Hey, wir wo wollen die hinten Wir brauchen eure Hilfe. dann warum steht hier so tatenlos rum? das meinst du? Die Pokémon des Schwertes und des Schildes waren doch eben hier. Hast du sie etwa nicht gesehen? Sie sind gerade in den Wald verschwunden. das passt du denn da? Außer euch war hier weit und weit niemand zu sehen, aber was haben wir dann eben gesehen? Eine Vision oder was das weiß ich leider auch nicht, aber ich habe jede Menge Bücher gewählt, darunter auch jede Menge äh, welche, die nicht aus Skala stammen. Nein, davon bin ich endlich auf neue Informationen gestoßen. Das Pokémon des Schwert heißt Sakian und das Pokémon des Schilds heißt Samazenta. Angeblich wurden die beiden vor langer, langer Zeit jenseits des Stummerwalds geboren. Stehe danke sagen Ja, okay, wir sind den beiden pokémon begegnen und selbst wenn es nur eine vision war das heißt das schwert und das schild die sie bei sich führen konnten auch nicht weit sein sagt und sammer center pokémon schwer und schild ist unwomöglich hier im schlummerwald ganz in der nähe meiner heimat die in ein friedlichen welchen das sonst kein menschenseele einen fuß setzt ja das ist wahrscheinlich der fehler ist ne? ob hier niemand reingegangen wäre die ganze zeit ne? stelle ich mir irgendwie sala wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur untersuchen aus irgendeinem Grund. So. Na, nach aus. Ist da der Held begraben oder was? Das wie ein Grabstein irgendwie. Sieht ihr das andere Nero? Dieser Ort strahlt eine unglaubliche Atmosphäre aus. Wir sind den Legenden tief definitiv auf der Spur. No. Sieh nur Danilo, das Schwert und das Schild, die Legende ist also wahr. Na, dann zeig mal. Du hältst ein rostiges Schwert. diesen Schwert soll ein Held einstmals großes Unheil abgewendet haben. Rost wie der Zahn der Zeit haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Okay, ich nehme den Schild. Aber das Ding hat echt schon mal bessere Tage gesehen damit wirklich die finstere Nacht bezwingen kann naja zumindest als glücksbringer ist es gerade noch zu gebrauchen die pokémon des Schwerts und schildes hingegen scheinen in einen tiefen schlaf gefallen zu sein sie aus als seien wir doch auf uns allein gestellt wenn wir Delion helfen wollen und nun Er kämpft sicher noch im stadion von Claw City gegen die finstere Nacht. weil wir mit dem Flugtaxi dorthin fliegen, Danilo? Los geht's. Okay, raus aus dem Wald hier und dann auf Abflug nach Claw City. Und dann ran, tun wir voll ranklotzen und so. Hi Roy. Oh, hallo ihr zwei. Dummes Timing, dass dieses ganze Chaos direkt von dem Champ Match zwischen Dele und Dia Daniro ausgebrochen ist. Die Assistentin von Rose meinte, er wolle die Galarion mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon abgibt. Ich habe mich den blassesten und was das, wie das funktionieren soll. Das ist der blanke Wahnsinn. Mir ist es piepig, egal wie gefährlich diese finstere Nacht auch sein mag. Ich weiß nur eins, ich muss meinem großen Bruder helfen. Mann, kann einfach nicht stillstehen. Manche Dinge erinnern sich wohl nie. Zum Glück wurde niemand verletzt, dass dies das ist die Hauptsache. Alle wurden von uns Arena-Leiter und Pokémon rechtzeitig gewacht. Du willst jetzt bestimmt unseren Champ und dem Rest der Bevölkerung kann das helfen gehen. Was genau da bekommt es die finstere Nacht, also mit den unschlagbaren champs sowie den stärksten einer Challenger und seinen Rivalen zu tun. Da kann man ja schon fast mitleid haben, aber nur fast. Mit dem stärksten aller Challenger bist natürlich du gemeint. Und jetzt ab ins Stadion mit dir. Okay. Ja, guck mal. Äh, oh Gott, da ist Irre schon wieder. Hey, du musst mir helfen, Challenger. Und zwar sofort. Ich, äh, ich meine natürlich. Bitte hilf mir, bitte, bitte. Meine pokémon hatten sich aus einem mir unbekannten Grund deiner maximiert ist im Stadion außer Kontrolle geraten war jetzt auf sie gewohnte hat es auf seine unge gewohnt unbeholfene art nein es hat es auf seine gewohnte professionelle art wieder beruhigt aber wenn sich die anderen pokémon ja auch deiner maximieren sehe ich schwarz was wenn das unterirdische energieweg in dem sich der liga präsident aufhält einstürzt Ich weiß, das klingt verantwortungslos und egoistisch aber ich flehe dich an Bitte begib dich in das unterirdische Energiewerk und halte den Liga-Präsidenten auf. Er hat ein Pokémon namens Endinalos erweckt. Der Körper dieses Wesen strahlt eine Energie aus, die bei den Pokémon die Deiner Maximierung auslöst. Wenn wir nicht uns unternehmen, Deiner maximieren sich am Ende alle Pokémon der galar -Region. Was dann passiert, kannst du dir sicher selbst vorstellen. Ich flehe dich an. Bitte fahr mit dem Aufzug dort in das unterirdische Energiewerk und rette den Liga-Präsidenten den kleinen bruder Schims habe ich auch schon nach unten geschickt aber seitdem nichts mehr von ihm gehört Ach, dann ist er tot hm. er ist tot danero oben kämpft gerade unser champ der leon gegen die Finsternacht. nacht wenn auch so kannst du uns unterirdische energie fahren was meinst du kämpft gegen deiner maximierte pokémon ich sagen immer der kämpft gegen die nacht irgendwie gegen eine Wolke oder so ha nimm das Energiewerk so wart hast du schon wieder Angst wart hast du angestellt Rose oh, soll das alles ich will doch nur meinen Bruder helfen ja, macht doch Hi. Hallo? Was willst du in hier, Challenger? Äh, pf, die finstere Nacht aufhalten, ja. Oh, mit dieser Antwort hätte ich nicht gerechnet. Du bist offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt nichts mehr aufzuhalten. Die finstere Nacht, auch bekannt als los das stärkste aller Pokémon, ist bereits erwacht. Wirklich. Ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Du hältst mich für einen bösen Menschen. Du hast keinen Funken Verständnis für das, was ich hier gerade tue. Aber ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Ich muss die Galarion mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeit in Frieden fortentwickeln kann. Um das zu erreichen, habe ich Endynalos und Sterne verabreicht. Das Rotlicht, das den Closity für so viel Aufhängung gesorgt hat, war Teil eines Experiments, um Endynalos zu entwickeln. Und das sind Vorkehrungen, um die Zukunft der Galarion zu schützen, verstehst du? Ich wäre nicht so, dass du mir dabei in die Quere kommst. No. Rose. Rose von Marco kosmos Freut sich heraus. Den Namen haben wir so oft irgendwie nicht gehört. Und hi! Ich habe ja nicht gesehen. No, du bist sowas von tot. Oh. Ja feuerball mitten in die fresse ist mit einem schlag weg okay ah. ich habe noch letztens irgendwie gedacht dass ich das war heftig ein wenig zu heftig meinst du nicht du übertreibst? übertreibstblicke <lacht> die klack hast du nur stahl pokémon ja wird hatten ein einfacher kampf ja, was ich sagen wollte, musik also wert aus Final Fantasy 15 oder irgendwie so. Und okay, du bist sowas von tot. Ich habe einen Feuerstarter an erster Stelle und du kommst mit Stahl-Pokémon an. Ähm, ja, tut mir leid, rose aber du hast nicht gerade das beste team hier gerade der name makro kosmos da kam irgendwie voll selten vor ich glaube der wurde am anfang mal erwähnt oder so jetzt habe ich den überall ey. also keine ahnung den kommt dann irgendwie so mitten aus nichts da wieder feuerball das ist für ein für jedes pokémon ein feuerball gerne oben tschüss in die fresse wow so habe ich irgendwie an erster stelle genommen da mir ist auch vollkommen egal jetzt mit nur ich nie alle weghaut also oh mein letztes pokémon das sieht aber nicht gut aus für mich findest du martin raja du hast keine chance bisher junge deiner brand von antiklinatik hier gerade so also ganz nebenbei der typ ist stärker als alle arena changer bisher. also Wo eigentlich nicht. Der hat ja nur einen Typ von Pokémon und ja, wenn es jetzt nicht so gebracht. Ich werde zeigen, wie ein wuchtiger Schlag aussieht. Dann kommen wir her. du wirst auch mit einem Schlag weg sein. und tschüss. Hoffe ich. Wow, das war der einfachste Kampf aller Zeiten. Ne? Äh, ja, ich glaube, sie Du musst ja ein anderes Team zusammenstellen. Weil gegen meinen Starter bringt er da echt gar nichts. Oh Gott. Ja. Wow. wir kommen Abwechslung, so ein Kampf. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. was hast nur... Wie kann man... Egal. Höchst beeindrucken lieber Danero dass die und der unschlagbare Champ unserer geliebten galaregion dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte nur zu gern gesehen, wie du dich im, im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dieser Sache deiner Arena-Challenge ruiniert habe. Aber mir blieb leider keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus der Welt geschafft werden. Aus diesem Grund habe ich Endelialos erweckt. Aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. der leon hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Es ist wie ein, er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin von dem bösen Drachen beschützt. Ich liebe es, große Reden zu schwingen. Ich weiß, ich weiß. So langsam wollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Champ hat ihn Los inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig wirst, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Du wirst das sicher auch mitgeben. Hopp, oder? Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlage gegen mich nicht am Boden zerstört. Na los, geht und seh nach, wie es dem Champ so ergangen ist. Am Boden zerstört, da kennen sie mich nicht gut genug. So schnell lassen meine Pokémon und ich den Kopf nicht hängen. Wir geben niemals auf. Das habe ich bei der rea change gelernt. Sie, die sie selbst im Lebens ins Leben gerufen haben. Hm. Steigt ruhig in den Aufzug und fahrt damit nach oben. Ich werde euch schon nicht aufhalten. Okay. Hm. weil nicht. Am besten würde ich ja noch kurz irgendwie eher die AP heilen lassen. Ich bin bereit. Wie sieht es bei dir aus? Äh, warte noch kurz. Oh. Hast mich geheilt? Nee. oder? Nee. gut. Ich sagen, ich gehe wahrscheinlich aus screen mich heilen, wenn ich darf. Na, machen wir jetzt schon noch schnell. In dem nächsten Part gehen wir dann den Aufzug da hoch und stellen uns diesen in deiner los pokémon nämlich an ne? oh. sie glaube ich noch gar nicht bemerkt bis jetzt ja, erinnert mich so ein bisschen an an äh, diesen moment wo graudon und kaiogre Höhen erweckt wurden, weiß das Schätz von meinen Dachen. War auch ich dachte, der log ändert sich hier. Also, irgendwie weiß ich nicht. Am besten war das Markt, wo das Wetter vollkommen irgendwie am Rad war. Irgendwie läuft irgendwie durch die Gegend, dann hat es irgendwie geregnet. Dann war die Sonne am Schein als wieder geregnet. So da war richtig krass in dem Spiel. Also, ich krieg so ein ganz kleines bisschen Feeling. Hier bei dieser finsteren Nacht, Boah, das, wie das aussehen würde, in HD, ne? pokémon man zu in HD hat, glaube ich, irgendwie das beste überhaupt. bei Robin und Sophia hat hat auch eigentlich so Ich weiß da keine mehr. Egal, so, ich würde aber sagen, diesen in deiner Los Pokémon stellen wir uns dann in der nächsten Folge. Ne? Gut, dann sage ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehe ich euch alle in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.